Dann fange ich mal an. Hallo zusammen. Ähm, willkommen zum schlecht vorbereiteten Vortrag ever. Ähm, ich bin heute Mittag einfach ganz spontan eingesprungen und stelle euch heute mal Mod X vor. Äh, da ich nichts vorbereitet habe, machen wir es einfach ganz praktisch. Ich habe jetzt mal Mod X in einer VM installiert und zeige euch mal, warum mir Mod X so gut gefällt. Mein Grundproblem bei anderen Content Management-Systemen war bisher die... Ähm, Bedienung unter der Bedienung. Also wenn ich eine Webseite baue, dann habe ich manchmal Anforderungen und die wurden bis jetzt noch von keinem so erfüllt, dass ich damit klar also Angefangen habe ich vor Jahren irgendwann mit Joomla 1. irgendwas. Dann war das zum Beispiel so, dass wenn man den Inhalt ausgegeben hat, dieser Inhalt zwangsweise innerhalb einer Tabelle ausgegeben wurde. Da Tabellendesign Webdesign nicht so toll ist, möchte man das nicht haben. Wenn man das ändern wollte, musste man am Core rumschrauben von Joomla. Wenn man am Core von Joomla rumschraubt, kann man keine Updates mehr machen. Alles doof. Nach einigem Hin und Her bin ich jetzt vor anderthalb, zwei Jahren über ModX gestolpert, was meine Anforderungen eigentlich größtenteils erfüllen, erfüllt bisher. Es ist auch kein wirkliches Content-Management-System, sondern eher ein Content-Framework. Das heißt, es ist dafür ausgelegt, dass es möglichst flexibel ist. Wenn ihr also irgendwann mal eine Anwendung baut und euch keine Gedanken über eine Benutzeranmeldung und die rechte Vergabe machen wollt, dann könnt ihr auch das ModX Advanced Packets runterladen, sodass ihr den ModX Benutzerkern zum Beispiel als euer eigenes Benutzerauthentifizierungssystem nehmt oder ihr wollt euch keine Gedanken darüber machen, wie der Nutzer eben den Seiten anlegt, dann könnt ihr Mod X auch als Kern für eure web nehmen. Ähm, Mod X, was mir besonders gut daran gefällt, folgt der äh, Unix-Philosophie. Das heißt, alles was ich tue, macht genau einen, äh, genau einen Zweck, das war möglichst gut. Und ich kann alles hintereinander schalten. Wie genau, das zeige ich euch jetzt. Also, die Installation sollte eigentlich relativ windows sein. Ich brauche einfach nur einen aktuellen Webspace mit einer Datenbank hinten dran. Und ich habe jetzt in meiner VM hier einfach mal ein Debian genommen, ganz rasch runtergeladen, Apache, PHP drauf installiert, die Installation drüber laufen lassen und fertig. Das heißt, dieses System ist jetzt ganz nackt. Und alles, was es mir ausgibt, ist dieser minimale HTML-Code. Okay, den könnte man sogar noch minimaler machen, aber das reicht eigentlich fürs Erste. Das gibt mir meine Webseite momentan aus. Und ihr seht, keine Tabellen. So, wenn man sich einloggt in das Dashboard, seht ihr erstmal das hier. Nach einiger Zeit, wo ich mit diesem System schon gearbeitet habe, bin ich auf einige Standardeinstellungen gekommen, die ich gerne immer am Anfang mache. Zum Beispiel hatte ich hier ein ModX Newsfeed. Und ein Sicherheitshinweise-Feed. Für Kunden, die das nutzen, sind diese ModX-Sicherheits- und Newsfeeds eher weniger relevant. Ihr könnt sie entweder auf eure eigenen Newsfeeds umschalten, sodass ihr die Webseiten eurer Kunden über RSS mit Infos bedienen könnt, zum Beispiel habe an der Webseite XY geändert, oder ihr könnt sie einfach ausschalten. Und da kommen wir zum ersten Punkt. RTFN. Das ist das Wichtigste überhaupt, die wichtigste Website, die ihr ever X findet, weil da ist einfach alles dokumentiert. Lest sie, danach lest ihr sie nochmal und danach fangt ihr erst an Fragen zu stellen. So, aber was macht man am Anfang? Wie gesagt, Erfahrungswerte von mir. Ähm, als erstes stelle ich bei mir die Friendly URLs an, das heißt, äh, ich möchte meine Webseiten eigentlich nicht ausliefern, ähm, indem dann hier oben steht, schauen wir uns das mal an. Wenn ich eine Ressource habe, dann wird standardmäßig hier oben angezeigt, index.php, Fragezeichen, ID ist gleich 1. Was mit die Ressourcen der ID 1 aufruft. Das ist nicht so hübsch, deswegen gibt es Friendly URLs. Danach, äh, danach habe ich sprechende URLs, zum Beispiel Startseite. So, damit es funktioniert, muss ich am ModX etwas machen. Nämlich, ich muss in den Einstellungen etwas einstellen. Generell gibt es verschiedene Orte, an denen man bei ModX was einstellen kann. Ich habe globale Einstellungen und ich habe auch für jedes äh, Snippet, also PHP-Teilchen, eigene Einstellungen. Ich kann auch jeden Nutzer Einstellungen zuweisen. Ich kann so es natürlich alles mit Einstellungen versehen, was irgendwie einstellbar sein könnte oder auch nicht. So, Also, gucken wir mal, wo die Einstellungen sind. Die gibt es hier unter Systemeinstellungen. So, dann habe ich mir aufgeschrieben, Friendly URLs, gucken wir mal, wo die Friendly URLs sind. Suchmaschine, oh, den ist, ah, nee, hier unten, Friendly URLs, nein, schalten die mal ein. Und was ist das Strict hier, das ist glaube ich neu. Ähm, so, Das lassen wir erstmal so. Damit die auch funktionieren, müssen wir eine mitgelieferte htaccess datei aktivieren. Die befindet sich in dem Ordner schon drin als ht.access, die benennen wir einfach um. So. Und wenn danach noch alles funktioniert, dann ist gut. So, Kein Server-Error, falls da irgendwie jetzt ein Fehler vorgekommen sein sollte, dass ihr die falsche Datei als ht.access umbenannt habt, könnte jetzt ein 500er Internal Server-Error kommen. Dann nochmal zurückbenennen und gucken, was ihr falsch gemacht habt. So, das war die erste Einstellung, dann Automatic Aliases. Jede Seite, die ich anlege, hat natürlich einen Seitentitel. Ich kann sagen, dass jeder Seitentitel automatisch den Alias für diese Seite generiert. Ich zeige auch, euch auch noch später genau, was es ist. Automatic Alias. nein. Das möchtet ihr ganz am Anfang machen, weil sonst müsst ihr später alle Seiten nochmal aufmachen und ändern, sodass der, Seite, der Alias mit dem Seitenpickle übereinstimmt, was sehr mühselig ist. So, Use Alias Path. Das erzeugt Unterseiten. So, dann wollten wir jetzt diese Feeds ausschalten. Hier könntet ihr dann eure eigenen Feeds einbinden. Das machen wir aber einfach mal aus. So, und dann wollen wir noch den Seitennamen einstellen. Das heißt, meine Webseite hat generell ja einen Seitennamen, der ist global überall gleich, also nehme ich den einmal global um in meine tolle Seite. So. Das hat auch schon Auswirkungen gehabt, dieser Seitenname, denn wir geben hier den Seitentitel aus. Meine tolle Seite. Schle slash home. Super. Wie gesagt, das waren jetzt die mühseligen Einstellungen, die man am Anfang einfach macht. Schreibt es euch irgendwo auf, in irgendein Wiki, am Anfang, am Anfang einer durchführen und dann ist gut. So, wie baue ich jetzt aber Webseiten mit mit X. Und zwar habe ich gesagt, da ist der Unix philosophie folgt. Unter Unix ist alles eine Datei. hier ist alles eine Ressource. Wenn ich also neue Seiten anrege, dann erstelle ich neue Ressourcen. Erstellen, Ressource, hier erstellen. Der Titel, das ist jetzt mal mein Impressum. Das ist veröffentlicht und ich möchte es nicht im Menü anzeigen. Dann möchte ich noch eine Seite erstellen. Das ist meine ähm, Testseite. Die ist auch veröffentlicht. Und Dann erstelle ich noch eine Seite. Und weil mir das zu so doof ist, um zu warten, gibt es hier diesen Schnell-Erstellen-Button, den man über einen Rechtsklick auf den Kontext erreicht oder auf die Ressource. Das heißt, ich kann hier schnell ein Dokument erstellen oder eine Ressource. Die nenne ich jetzt mal Beispiel, die ist ebenfalls veröffentlicht, speichern und diese Beispielseite hat noch drei Unterseiten, veröffentlicht, speichern. La und Fu. So, jetzt sehe ich da vorne erstmal nichts davon. Warum nicht? Weil ich keinerlei Menü oder sonstige Dinge ausgebe. Ich habe einfach nur Ressourcen erstellt. Grundsätzlich funktioniert eine Seite so. Wenn ich eine Seite aufrufe, dann wird das Template genommen. Danach wird das Template ausgefüllt und ausgeliefert. Das ist so das Grundprinzip. Das hier, hier vorne, sind meine Ressourcen. Und danach habe ich verschiedene Elemente, zu denen auch die Templates gehören. Was Template-Variablen, Chunks und Snippets sind, da komme ich gleich dazu. Wir haben also jetzt eine Ressource erstellt, die hat das Standard-Template. Dieses Standard-Template sieht momentan so aus. Hier ist einfach mein HTML-Code, dann kommt hier eine komische Syntax mit eckige Klammer, eckige Klammer, zweimal. Hier unten habe ich auch nochmal irgendwas Eckiges und hier unten habe ich nochmal Content. Da oben habe ich zwei Pluszeichen, äh, hier, dort habe ich ein Sternchen äh, und hier habe ich auch nochmal ein Sternchen. Das mag jetzt etwas verwirrend sein, deswegen gibt es hier ein kleines Hilfe-Element in dem alles aufgelistet ist. Das findet ihr wo? <lacht> rtfmmodx.com Da steht drauf, was für verschiedene Felder es gibt. Diese Felder haben ähm, verschiedene Aufgaben. Was genau, seht ihr gleich. So, wir gucken uns erstmal an. Ich habe hier mein Template, das wird ausgeliefert. Das macht nichts anderes, als meinen HTML-Code auszugeben. Dann diese ModX-Logik hier einzusetzen und auszufüllen. Und dann sind wir auch schon fertig. Die, den Zeitname haben wir vorhin schon gesehen. Das ist eine globale Variable. Dass es eine globale Variable ist, sehen wir an dem Plus Plus hier vorne. Globale Variablen haben immer Plus Plus vorne. Wenn ich also irgendwo Plus Plus sehe, weiß ich, ich muss hier oben in den Systemeinstellungen nachgucken, was das ist. Dort kann ich dann einfach nach Sitename suchen. Sitename Und finde dann, was das ist. Wenn derjenige, der diese Variable angelegt hat, ordentlich gearbeitet hat, hat er nicht nur einen, äh, einen Schlüssel, einen Namen, sondern auch noch eine Beschreibung, was das macht. Natürlich noch einen Wert, weil irgendwas muss ja ausgegeben werden. Also wird Sitename ersetzt durch meine tolle Seite. So, das war auch schon ein äh, zu funktionierendes Templates. Das war es auch schon eigentlich dazu. Jetzt möchten wir ein Menü haben. Menüs sind sehr umständlich manchmal. Ähm, wer schon mal irgendeine Webseite gebaut hat, weiß, dass Menüs manchmal sehr seltsame Ausnahmen haben. Zum Beispiel muss das erste oder das letzte Element anders formatiert werden, die Dinge in der Mitte. Oder ich möchte statt äh, einer, also äh, einer UL-Liste, ich kann ja mein Menü so aufbauen, UL, Item und so weiter. Äh, möchte ich zum Beispiel, wenn ich das anders haben möchte, dann kann ich einfach sagen, äh, ja, mach mir, gib mir die Menü-Items einfach so aus. Also im Menü steckt manchmal ganz schön viel Logik. Die Arbeit, die sich schon jemand anderes mit dem Menü gemacht hat, kann ich nutzen und kann äh, Extras von der x webseite herunterladen. Da gibt es ziemlich viele. Wie viele genau? 400, 6, äh, 426, das ist schon einiges. Und der zweithäufigste Download davon ist der sogenannte Wayfinder. Das hört sich schon ziemlich nach äh, Weg und Menü und so weiter an und ist auch genau das, was wir für Menüs haben wollen. Denn da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Ich kann den Wayfinder bis ins Detail äh, konfigurieren, das heißt, ich kann sagen, äh, mach mir einfach ein Menü, das ist sozusagen eine Minimum-Power, ich kann aber auch sagen, gib mir bestimmte Menü-Items aus oder schließe bestimmte Menü-Items aus. Ich kann sogar das Menü in seiner eigenen Struktur verändern. Was genau der Wayfinder alles kann, das kann man im RTFM nachlesen. Das ist das hier. Dort habt ihr dann die ganzen Optionen, die Parameter, was ich diesem Wayfinder übergeben kann. Zum Beispiel, dass er eben bestimmte äh, Sachen ausschließen soll oder dass das Template eben anders aussehen soll. Wie gesagt, ein Menü ist manchmal komplexer als man denkt. Zum Beispiel, das ist das, was im Hintergrund hier an ähm, Dingen passiert, wenn ihr einfach ein Menü-Item ausgibt. Also ich kann den äh, Listenpunkten jeweils IDs geben, ich kann ihnen CSS-Klassen automatisch mitgeben. Ich habe die Links, ich habe die Titel, das kann wiederum Attribute haben, der Linktext und so weiter und so fort. Ich kann jedes, jedes Teil davon anpassen. Wie genau, zeige ich nachher noch mal kurz. So. Also, wir haben jetzt mit der Package-Verwaltung den Wayfinder heruntergeladen. Jetzt müssen wir diesen Wayfinder da irgendwie reinbringen. Wir gehen also in unser Template und sagen, dass wir gerne hier ein Menü hätten. Und wenn wir in unser ähm, Spitzset hier reingucken, dann sehen wir, dass es verschiedene Dinge gibt. Wir haben einmal Ressourcenfelder, Template-Variablen, Chunks und Snippets. Chunk! <lacht> Chunk! Nein, Chunk, leider. Ähm, so. Jetzt gucken wir uns mal genau an, was das hier ist. Ein Ressourcenfeld, das habt ihr schon gesehen, das sind die Dinger, die hier überall rumhängen. Wenn ich also eine Ressource habe, dann habe ich Felder. Zum Beispiel, wie ihr hier seht, den Page Title. Oder hier unten eine Beschreibung, das ist die Description. Eckige Klammer, eckige Klammer, Sternchen Description. Also muss das wohl ein Ressourcenfeld sein. Oder eine Template Variable. Ähm, da das standardmäßig mitgeliefert wird, ist ein Ressourcenfeld. Template-Variablen sind die Ressourcenfelder, die ich selbstständig später hinzufüge. So, was sind dann Chunks und was sind Snippets? Ähm, ich habe ja gesagt, es wird alles getrennt. Ähm, deswegen, wie es sich gehört, auch Logik von Gestaltung. Snippets, das kennt, erkennt man daran, so steht es zumindest in der Doku. Ähm, das hier ist PHP steht tatsächlich so drin, dass man sich das so merken soll. Snippet ist also immer reines, HTML, äh, reines PHP und kein HTML. Wenn ein Snippet Gestaltung aufruft, dann nimmt es den, sein html äquivalent nämlich den Chunk. Dieser Chunk gibt nur HTML aus, da wird keine Logik verarbeitet. Ich kann allerdings Felder einfügen, in denen wieder etwas passiert. Also ich kann zum Beispiel Chunks in Chunks aufrufen. Weil jedes Element ja nur eine Aufgabe ausführen soll. So, um zurück zu unserem ähm, Package zu kommen, wir möchten den Wayfinder haben. Der Wayfinder ist jetzt hier bei unseren Elementen als Snippet auf einmal, weil der PHP- Finder ist einfach nur hat äh, der Wayfinder ist einfach nur PHP-Logik. Hier ist also PHP drin und äh, es stellt mir sozusagen alles zur Verfügung, was ich brauche. Um ein Snippet aufzurufen, schreibe ich also den Namen des Snippets in die Ecke in Klammern Wayfinder und ich gucke natürlich in die Doku rein und sehe, dass der Minimum Call mit dem Wayfinder Start-ID ist gleich 0 ist. Das ist der Minimum Call, damit ich den Wayfinder benutzen kann, weil der Wayfinder wissen muss, wo er starten soll. Also, Start ID ist gleich 0. Das reicht schon, um ein Menü zu haben. Wenn ich mich mit einem normalen Menü zufrieden gebe, das ich in HTML gestalten möchte, reicht das schon. Ich habe jetzt hier eine unsortierte Liste mit Listenpunkten. Und automatisch fügt der Wayfinder mir ein erstes und letztes Element, CSS-Klassenelement, hinzu. Er zeigt mir auch, wo ich gerade bin und markiert es als aktiv, sodass ich in ähm, mein css noch sagen muss, äh, wenn du den aktiven Listenpunkt hast, färbe ihn ein. So. Jetzt möchte ich aber zum Beispiel, dass die Unterseiten hier verschwinden das funktioniert dadurch, dass ich dem Wayfinder einfach sage, die Tiefe soll bitte 0 sein, äh 1 sein. Ja. Ah, es ist Level. Entschuldigung. Das Level soll bitte 1 sein. So werden nur die Ersten äh, die erste Ebene meiner Elemente im Menü wird dann aufgerufen. So, jetzt habe ich hier ein Menü. Und ich muss sagen, das gefällt mir nicht so ganz. Deswegen kann ich das hier auch umstrukturieren. Wenn ich ein bisschen Ordnung schaffen möchte, kann ich das immer über Chunks tun. In meinem ähm, Template ist jetzt zum Beispiel kein... Da möchte ich keine Logik drin haben, die soll ausgelagert sein. Also nehme ich das hier, schneide es aus und füge in einen Chunk. Mache einen neuen So, das ist jetzt mein Menü. Ich lege einen Chunk an. Und füge dort den Wayfinder an. Speichern so hier vorne ist genau das gleiche der unterschied ist ich muss jetzt nur noch das hier woanders hin kopieren und habe dann die ganze arbeit mir gespart so jetzt habe ich also das ist der unterschied zwischen Chunks und snippets das Chunk macht nichts anderes, wie mir HTML-Code auszugeben bzw. Snippets aufzurufen und das Snippet macht nichts anderes, wie Logik zu generieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ein, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Unterseite haben möchte, ähm, die also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Unterseite haben möchte, die vorherige Elemente enthält. Wir haben jetzt die Beispielseite angelegt und die Beispielseite hat drei Unterseiten. Unterseite 1, La und Fu. Und ich möchte auf der Beispielseite alle Unterseiten anzeigen, zum Beispiel als Elemente. Ähm, machen wir das mal anders. Legen wir mal eine Seite an, die da heißt... Äh, Laboranten. Ich möchte also auf einer Webseite 3, oder wie auch immer ähm, Raumzeitlaboranten aufzeigen. Dann kann ich für jeden Raumzeitlaboranten eine Unterseite erstellen. Das ist zum Beispiel bitte. Dann haben wir zum Beispiel, möchte jemand als abschreckendes Beispiel geben? Der Blabber guckt so nett. Natürlich, kleines B. Möchte noch jemand? Keine Hände? Okay, dann nehmen wir den Kühlschrank. So. Sind ja die Wichtigsten. Ja, genau. Ähm. Wir haben also jetzt eine Seite angelegt, die heißt Laboranten. Unten drunter gibt es die Laboranten selbst. Wenn ich jetzt auf diese Seite gehe. Na. <lacht> So, wir haben also jetzt mal unsere Seite und damit wir auch wissen, wo wir sind, geben wir mal den Seitentitel nochmal aus, das ist der Page-Title, so und jetzt sehe ich auch auf welcher Seite ich bin, gut, ich habe jetzt also eine Seite Laboranten. Davon habe ich Unterseiten, die ich vorne nicht sehe, aber hinten angelegt habe. Ich möchte also jetzt alle Unterseiten hier zusammen aggregieren, und zwar nach Feldern. Das funktioniert folgendermaßen. Dafür gibt es wieder eine Erweiterung, die da heißt Get Resources. Also hole mir die Ressourcen. So, ich habe jetzt also eine Erweiterung, die ich direkt hier aufrufen kann. Und die funktioniert folgendermaßen: Ich rufe GetResources aus, die ist Snippet, und sage, welche Ressourcen er denn bitte nehmen soll. Standardmäßig nimmt er alle Ressourcen die unter ihm drunter liegen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch, wenn ich hier eine 4 reinschreiben würde, würde ich die Unterseiten von Beispiel nehmen. Ich kann jetzt hier eine 8 reinschreiben, dann würde er meine Laboranten aufrufen oder ich könnte es auch komplett weglassen, dann würde er die Unterseiten des, der aktuellen Seite nehmen. So, da ich die 8 drin habe, da ich die jetzt einfach mehr drin stehen, das include template variable das erkläre ich gleich nochmal. Wie ich, aus, wie ich es ausgeben möchte, kann ich hierüber regeln. Entweder bei dem Menu-Index, also CBK, ist die eine Möglichkeit, oder ich gebe es alphabetisch korrekt aus, das wäre ASC, oder ich fange mit äh, dem Alphabet von hinten an, das wäre DSC für Descending. So, ich möchte bitte alle Ressourcen ausgeben und ich möchte auch die versteckten Ressourcen anzeigen. Wenn ich das mache, dann kommt hier vorne raus das hier. Das hier ist mein Objekt, in dem drinsteht, was ich alles aufrufen könnte. Ich habe zum Beispiel hier den Page Title, ich habe hier den Alias, ich weiß, wann ich es erschaffen habe, wann ich die Ressource angelegt habe, ich weiß die URI und so weiter und so fort. Das hilft beim Entwickeln sehr. Ist aber später eher lästig, weil ich möchte ja eigentlich eine normale Seite anzeigen. So, dann nenne ich die jetzt mal Laboranten. Und dann komme ich zu dem wichtigen Punkt, was, für was ich Chunks auch noch brauche, nämlich ich brauche es als Template. So, GetResources nimmt also jetzt Laboranten-TPL und gibt es aus. Ich wir jetzt mal an. Und dann sieht das so aus. Für jeden Laborant wird der, das Chunk ausgegeben. Ich habe drei Laboranten, also steht dreimal Laborant drin. Jetzt ist es natürlich so, dass das nicht die Information ist, die ich haben möchte. Ich möchte ja den Page Title zum Beispiel haben. Also nehme ich den Chunk, mein Template, und gebe aus Page Title. Dort steht der Name meines Laboranten drin. Und ich habe Ich habe ein seltsames Cashen. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Ja, okay. Hier gibt ja den page von der Seite auch, die aus, die du aufgerufen hast Und nicht von der Unterseite Danke Genau, ich muss hier natürlich äh, statt dem Page-Title äh, der Seite, auf der ich bin die Page-Title der Unterseite schreiben, denn Read the fucking Manual Hier steht Ressourcenfeld ist ein Sternchen und ein Platzhalter ist ein Plus. Und dieses Plus bewirkt, dass ich nicht den Seiten, äh, Titel der Oberseite, sondern das, was unten drunter steht, ausgebe. Nämlich Kühlschrank, Blabber, Gita. So, damit kann ich also beliebige Inhalte mehr strukturieren. Ich kann einfach eine Ressource anlegen, kann Unterressourcen bilden, und kann diese Inhalte ausgeben. Die schöne Flexibilität erreiche ich übrigens dadurch, dass ich, ich Template-Variablen habe. Wenn mir also die vorgegebenen Felder nicht reichen, wie Titel und Content, dann kann ich mir jederzeit neue Felder anlegen. Zum Beispiel möchte ich wissen äh, von meinen Laboranten, wie alt sie sind. Das ist jetzt meine template variable Alter. Das soll bitte ein Text sein. Leere Eingabe soll erlaubt sein. Ausgabe ist Standard. Und es soll bitte in mein basis verfügbar sein. So, dann habe ich hier also meine Ressourcen und mache die mal auf und sehe, es gibt ein neues Feld. Cheetah hat ein gewisses Alter, der ist nämlich 29. Der Blabber, ja, der ist 12. Und der Kühlschrank ist... Ahem. So, um diese Information jetzt auszugeben, muss ich nichts anderes machen, wie die Template-Variable in meinem Template aufzurufen. Also, Name. Alter. Wenn ich diese Variablen aufrufe, muss ich darauf achten, dass das hier eine normale Variable ist und das hier eine Template-Variable, die mit tv. Äh, als Präfix vorher abgekürzt werden muss. Und dann habe ich auch schon eine Liste an meinen äh, Laboranten, nämlich der Kühlschrank, der alt ist, Plapper, der treufzig ist und Cheetah, der 29 ist. So, und mit diesen einfachen Grundmethoden kann ich meine Webseite ziemlich schnell und äh, ziemlich sauber aufbauen. Denn jede einzelne, jede einzelne Ausgabe kann ich kontrollieren. Auch die der vorgegebenen ähm, Snippets. Denn ich kann zum Beispiel dem Wayfinder sagen, dass er bitte eine, ähm, ein anderes Template verwenden möchte. Wie gesagt, so ein Menü kann komplexer sein, als man denkt. Deswegen gibt es hier auch eine kleine Liste. Falls ihr wirklich von der Menüliste umsteigen möchtet, dann solltet ihr euch das genauer angucken, weil so ein Menü ist aufgebaut aus einem Auto-Template, das ist das UL, die Row-Templates, das ist für jedes Element, was ausgegeben wird, dann haben wir noch Parent-Row und äh, Parent-Row-Template und so weiter und so fort. Das können wir alles als Chunks äh, ausgeben, äh, verändern. Wir sagen also, das Auto-Template ist gleich mein Chunk-Name, etwas anderes sein soll, wie die Standardausgabe. Und so kann ich dann sagen, dass äh, ich, obwohl ich die Logik von Wayfinder nutze, äh, keine ULs mehr nutze, sondern etwas anderes, wie zum Beispiel Diffs oder Spans und so weiter und so fort. So, das soll es eigentlich schon mal gewesen sein für den Grundeinstieg. Ähm, das sind eigentlich schon alle Werkzeuge, die man braucht, um eine standardkonforme Webseite aufzubauen. Ähm, Mod X ist allerdings noch sehr, sehr, sehr viel mächtiger. Ich kann Namensräume anlegen, ich kann ähm, die Berechtigung so einstellen, dass jede einzelne, äh, jedes einzelne Feld äh, gewissen Benutzergruppen zugänglich, äh, zugänglich ist oder eben nicht. Und äh, was am beeindruckendsten ist, die Managerseite hier ist eigentlich auch nur eine ModX-Webseite. Äh, ModX kann nämlich verschiedene äh, Webseiten in einer Installation verwalten. Also wenn ihr eine zweite Webseite habt, dann könnt ihr einen zweiten Kontext anlegen, so wie es hier Web gibt, könntet ihr dann meine Subdomain nehmen. Und genauso funktioniert dieser Manager, das ist nämlich ein versteckter Kontext, der da MDR heißt. Also das hier, wo ich hier die ganze Zeit dran rumklicke, ist nichts anderes wie eine ModX Webseite, die mit ModX gebaut ist. Ja, wie gesagt, es gibt sehr sehr viele Sachen, die das Programm kann. Ich kann auch wunderbar meinen Nutzern vorgeben, was sie zu tun haben und was nicht. Zum Beispiel, wenn sie Bilder hochladen, kann ich äh, Mediaquellen äh, definieren, die da äh, sein können, ein bestimmter Ordner in meinem Dateisystem oder ein Ordner in meinem Amazon S3 äh, Webspace. Das funktioniert auch problemlos, out of the box. Ähm, der Explorer ist hier, wie gesagt, standardmäßiges Filesystem drin. Ich kann auch Amazon S3 einbinden. Ähm, multilinguale Webseiten sind auch kein Problem, wie hier steht, äh, Language, hier kann ich mein Language äh, String Key eingeben, das heißt, da schreibe ich dann rein Log on, Log off und je nachdem, in welchem Kontext ich mich befinde, kann es dann sein, äh, dass ich, wenn ich im englischen Kontext bin, gebe ich das Wort auf Englisch aus, wenn ich im Deutschen bin, gebe ich es auf Deutsch aus. Das ist in der Lexikonverwaltung, die auch sehr komplex ist. Ähm, ja. Wie gesagt, das soll als Grundeinstieg erstmal reichen. Vielleicht gibt es noch einen zweiten Teil mit einer besser vorkonfigurierten VL. Gut, Dankeschön. Noch Fragen? Noch Fragen? Ja, ähm, könntest du ein paar Beispiele nennen, was so Packages noch sein können? Was für Möglichkeiten man da noch äh, sich zu installieren kann, sozusagen? Äh, genau, ich habe äh, Packages. Ähm, das sind die Packages, die ich eigentlich immer mit installiere. Äh, CodeMirror äh, macht mir Syntax-Highlighting im Manager. Ähm, und auch eine, äh, ja, also anstatt dass es das hier alles äh, schwarz-weiß ist, habe ich tatsächlich dann äh, je nach äh, HTML zum Beispiel oder wenn ich bei den Snippets bin, nach PHP äh, passendes Syntax-Highlighting. Ähm, GetResources ist wie gesagt ein Muss, um Unterseiten zu aktivieren, das eigentlich stärker für ModX ist. If ist eine kleine If-Else-Abfrage, das heißt, wenn ich irgendwo mal wissen will, wenn das Alter des Laboranten größer ist als 30, dann gebe ich mir das aus. Wenn es niedriger ist als 30, gebe ich mir was anderes aus. Das sieht dann von der Syntax her ungefähr so aus. Das ist dieses kleine Snippet, da kann ich dann einfach sagen, das Subjekt, auf das ich prüfen müsst, möchte, der Operator ist equal und ist null. In dem Fall ist es login, ansonsten gibt es äh, den Chunk logout aus. Ähm, PHP Thumb-Off ist ganz wichtig, äh, wenn ich nämlich Bilder irgendwo hochlade, dann möchte ich äh, dem Nutzer die Möglichkeit geben, alle Bilder hochzuladen. Äh, weil Leute zu so erklären, dieses Bild muss bitte 500 x 500 Pixel groß sein, das klappt eher weniger. Deswegen gibt es PHP Thumbopfer, was mir die Bilder entsprechend vergrößert oder verkleinert. Äh, Version X ist eine Versionskontroller, das äh, lockt mir eben Änderungen an Chunks und äh, Ressourcen mit, weil äh, wie oft passiert es, dass man aus Versehen mal was löscht und den Papierkorb dann leert und dann kann man das wieder herstellen beziehungsweise wenn ich einfach was überschreibe, wo kriege ich dann meinen alten Stand her? Das kriegt man aus Version X. Wayfinder, wie gesagt, ist eigentlich fast das Wichtigste Neben jedem Get Resources. Äh, damit baue ich mir eben alle möglichen Menüs. Ähm, Format, äh, damit kann ich mir wunderbar einfach äh, Formulare bauen mit Prüfung. Das heißt, äh, das sieht dann, ich glaube, ich habe hier noch ein Beispiel, ähm, das sieht dann so aus, Nein, Beispiel habe ich da gerade nicht. Das sieht dann so aus, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich definiere ein Feld und dieses Feld soll bitte schön, soll bitte schön immer leer sein, sonst verwirfst du das Formular, so als Swam-Schutz zum Beispiel. Mal kurz rein. Eine das ist also die Logik, da kann ich dann zum Beispiel sagen, ich habe hier mein E-Mail-Template, ich möchte es prüfen und bitte stelle sicher, dass das Feld Name voll ist. Bitte stelle sicher, dass in dem Textfeld keine Text drin sind, also HTML, was irgendwie ausgeführt werden kann. Erst wenn das passiert ist, schickst du eine E-Mail an den Nutzer XYZ, leitest ihn auf die Ressource 123 weiter und nutze dafür das E-Mail-Template, meinem E-Mail-Chunk und äh, das Formular selbst sieht dann so aus, dass ich hier einfach nur ein, äh, ausgebe, äh, hier bitte Error-Nachricht und wenn ein Error in diesem Feld passiert, wird hier der Error ausgegeben. So, das sind eigentlich so die Sachen, die ich immer mit installiere. Äh, ganz praktisch ist auch noch Ultimate Parent, das zeigt mir einfach an, ob ich auf der höchstgelegenen Ressource bin oder nicht, weil manchmal möchte ich etwas dementsprechend anders ausgeben. Also wenn ich auf der höchsten Ebene bin, soll ein Element anders ausgegeben werden wie wie äh, unten drunter. Das kann ich mit the Ultimate Parent einfach feststellen und mit if äh, dementsprechend ausgeben und ändern. Meta X macht mir Metatags, keine MCI, macht mir äh, die, ähm, macht mir benutzerfreundliche ein Eingabemasken. Äh, genau. Articles ist eigentlich ganz wichtig, wenn man einen Blog haben möchte. Da ist nämlich eigentlich schon alles drin, was man für so einen Blog braucht. Also ich möchte Seiten anlegen können, einfach per Klick. Ich möchte nicht, nicht dauernd Ressourcen anlegen, es wird auch gehen, aber ich möchte einfach einen Klick machen und dann habe ich eine Seite. Ich möchte Kommentare und so weiter. Das ist dort schon alles integriert und vorgefertigt. Gallery, damit kann ich Bildergalerien schnell erstellen. Google Sitemap ist sehr praktisch um bei den Google Webmaster Tools das einzureichen, da wird dann aufgezeigt ich habe diese in jedem Seite, verbessert die Suchmaschinen-Rankings äh, Rankings, ähm, ja, First Child Redirect und so weiter, das sind auch noch ein paar nette Sachen die man eigentlich ganz äh, die man öfter mal braucht ähm, ansonsten lohnt es eigentlich immer hier oben nachzugucken äh, was denn gerade so da ist ähm, die größeren Pakete haben nämlich dort auch eine Erklärung also zu so kleine Sachen, die, die Leute einfach hochgeladen haben, äh, finden dort manchmal nicht äh, eine Erklärung, aber die größeren Sachen, und dazu gehört eigentlich alles, was hier jetzt gerade steht, äh, kann man dort finden. Also ich habe eigentlich kein Problem mit zu sagen, ich lade das Articles-Paket äh, runter äh, und habe dann einen fertigen Block. Ich muss nur noch meinen Junk anpassen für das Template und das war's. So, noch Fragen? Ja, die Installation von den Modulen sieht ja jetzt da ganz schick und einfach aus. Mhm. Es ist auch die Möglichkeit, da einfach ein Rollback auf eine ältere Version zu machen? Die, egal, was für ein CMS ich bisher benutzt habe, habe ich ja immer das Problem, dass manchmal sich irgendwie Variablen ändern, irgendwelche Templates geändert werden, dass vielleicht nicht so eindeutig was in Changesets hervorgeht, und ich mich hinterher wundere, dass das mehr funktioniert. Und dann bessert mich der Fall, wenn ich einfach abdecken könnte, sondern auch einfach wieder zum alten Versionsschluss mhm. zurück. Ähm, ich habe es schon mal irgendwo gesehen. Äh, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob ich es jetzt hier nicht sehe, weil ich nur eine Version installiert habe. Ähm, aber mir ist es auch noch nicht vorgekommen, dass sich die Sachen fundamental geändert haben. Also äh, Wayfinder oder sonst irgendwas hat noch nie an seinen äh, Ein- oder Ausgabemodulen rumgeschraubt. Es, es kamen zwar neue Funktionen hinzu, aber weggefallen ist noch nie etwas, äh, weil wie gesagt, Unix-Philosophie, das was ich vorne reinschmeiße, äh, muss ich einmal wissen und hinten kommt es auch immer so wieder raus. Aber ich habe irgendwo tatsächlich schon mal die Insta, äh, gesehen, wo es das gibt, aber wo äh, Anbieter ja. Es kann Warum sein, dass es. Nicht Bitte? Ah, genau. Genau. Da würden dann die anderen Versionen auftauchen und dann kann ich wahrscheinlich auch eine Version wieder deinstallieren. Ist allerdings wie gesagt noch ungetestet. Würdest du sagen, ja, ModX ist geeignet, um äh, aufwendigere. Plattformen zu bauen, wie zum Beispiel Communities, eine andere web Es ähm, kommt natürlich immer darauf an, wie groß die Community ist. Also äh, es, ich, es ist als Content-Management-Framework ausgelegt ähm, und es ist eigentlich auch im Kern sehr sauber. Es wurden bis jetzt, laut Wikipedia, äh, eigentlich noch keine größeren Sicherheitslücken entdeckt, was erstens auf die Verbreitung zurückzuführen ist, aber auch zweitens, äh, das besteht, was ich bisher vom Kern gesehen habe, nicht, dass es sehr sauber geschrieben ist. Je nach würde ich jetzt einfach mal aus dem Bauch raus sagen, ja, es wird performant halt genug, um Communities aufzubauen. Ähm, von der Bedienung hier äh, auf jeden Fall. Ähm, ich kann nicht nur das Backend freigeben, ich kann auch äh, Frontpage Logins und äh, Modifikationen erlauben. Da gibt es schon vorgefertigte Pakete. Also ich kann es so machen, dass äh, hier vorne ein Login-Button ist und dann sind die Leute nicht im Backend eingeloggt, sondern ja. vorne auf der Website und halten, äh, erhalten dementsprechend äh, Optionen, die sie ändern können, wie ihre Status-Page. Das geht also. Wie groß die Community dann werden darf, ist eine andere Frage. Mit meinst du, äh, äh, wie viele Benutzer ja. oder die Funktionen also, äh, es gibt ja einen Unterschied, ob die Software mehrere hundert, mehrere tausend, mehrere zehntausend, hunderttausend oder Millionen Nutzer verkraftet. Da habe ich leider keine Erfahrungswerte. Äh, vielleicht gibt es auf der ModX-Webseite irgendwo eine Werbeseite, äh, in dem drin steht, äh, unsere Software wird eingesetzt von XYZ. Mhm. Äh, vielleicht ist da ja irgendwas dabei, was mehrere, äh, communitys hat. Äh, was mehrere Nutzer, große Community, Ja, noch Fragen? Okay, dann danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.